So liebe Mamas, Hallo, heute geht es um euch. Um genau zu sein, geht es heute genau um dich. Denn du bist Mama und du hast nun endlich wieder Zeit, nachdem sich die Sommerferien ja dem Ende zuneigen oder vielleicht sogar schon zu Ende sind, dass du wieder mehr an dich selber denkst, dass du wieder mehr darauf eingehst, was genau denn eigentlich deine Wünsche sind, deine Bedürfnisse. Und ich freue mich, heute hier dabei zu haben. Hallo liebe Powermama, schön, dass du heute dabei bist. Wie bereits im Eingang erwähnt, möchte ich heute mit dir über dich sprechen. Denn viel zu oft passiert es uns in unserem Alltag, dass wir für unsere Lieben da sind. Ja? Das beginnt in der Früh, du stehst auf, Du richtest dich her, du wächst deine Lieben, du machst ihnen Frühstück, schmierst ihnen die Brote für die Jause, für die Schule, für den Kindergarten. Du schaust, dass sie alles beieinander haben, was sie brauchen, um in ihren Tag zu starten und dann gehst du vielleicht noch arbeiten. Du bist am Mittag da, derjenige, der, der sie abholt. Du machst ihnen das Essen. Du machst vielleicht mit ihnen Hausübungen. Du schaust, dass sie zu ihren Hobbys kommen, ihren verschiedenen Aktivitäten, dass sie überall von A nach B chauffiert werden. Das heißt, du bist eigentlich eine komplette ja, Vollzeitmanagerin von Taxidiensten über Köchin, über Haushaltshilfe, über Trösterin für Sorgen, für kleine, für große Probleme. Du hast immer ein Ohr. Aber wann genau geht es denn um dich? Du kennst die Situation vielleicht, dass du dich irrsinnig freust, ja, wenn deine Lieben wenn du dich um sie kümmern kannst und wenn alles glatt läuft bei ihnen. Aber hast du auch manchmal das Gefühl, dass du wieder raus möchtest, dass du mehr Kontakt vielleicht wieder möchtest mit Erwachsenen, dass du wieder ja, andere Gespräche als nur über Kinder führen möchtest. Und vielleicht fällt es dir auch schwer, dabei in deinem alten Job wieder Fuß zu fassen. Je nachdem, wie lange du weg warst, ist es einfacher oder schwieriger, wieder einzusteigen. Auf alle Fälle musst du dir dann überlegen, wie viele Stunden arbeitest du wieder? Vielleicht arbeitest du, ja, arbeitest du ja schon Teilzeit wieder. Aber es reicht noch nicht, um die Haushaltskasse vollständig aufzubessern. Und du bist dir am überlegen, was für einen zusätzlichen Nebenjob du machen kannst. Dann musst du auch wieder schauen. Gehe ich am Wochenende arbeiten? Habe ich Abendszeit? Habe ich da jemanden für die Kinder? Ist vielleicht der Mann da? Die Großeltern? Wie auch immer und wer dir helfen kann. Und wenn es dir so geht, dass du auf der Suche bist nach mehr Anerkennung, dass du wieder raus möchtest unter die Leute, dass du für dich und für deine Familie Vitalität und Wohlbefinden möchtest, dann habe ich eine irrsinnig große Chance für dich heute. Denn genau darüber spreche ich. Ich bin in einer Branche, da habe ich ein zweites Standbein mir aufgebaut dass mir einfach sehr viel Freude bringt, dass mir einfach Kontakt zu anderen Menschen bringt und ich bin sehr gerne unter Leuten. Also wenn du auch gerne mit Menschen arbeitest, Menschen hilfst, ihnen vielleicht äh, Möglichkeiten zeigst, wie sie ihre persönlichen Probleme ja, lösen können, wie du ihnen helfen kannst, ähm, dann wirst du sehen, dass diese Möglichkeit, die ich dir biete, eine ganz, ganz besondere ist. Du bekommst positive Rückmeldungen von Kunden, weil es ihnen gut geht Du kannst das ganze so zeitlich bestimmen wann du arbeiten möchtest wie es dir in deinen alltag passt das heißt du bist dann eigentlich selber dein boss und bestimmst hast du jetzt am vormittag eine stunde zeit oder vielleicht nachmittags vielleicht geht es auch abends bei dir wenn mal hektische tage anfallen und einiges los ist rund um die kinder und um deiner familie dann ist das auch kein problem dieses geschäft das ich dir heute anbieten möchte das wartet auf dich und das passt sich genau dir an. Du hast überhaupt keine Fixkosten, du hast, brauchst kein großes Startkapital, um anzufangen. Du musst einfach nur Produkte testen, von denen du begeistert bist. Und wenn du begeistert bist, dann ist es deine Aufgabe, andere Menschen davon zu erzählen. Und ich lade dich heute ein, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, weil du sagst, ja, naja, diese Chance klingt wirklich super, das könnte ich mir ja mal anschauen, vielleicht ist es was für mich, lade ich dich ein, Buche doch ein unverbindliches Gespräch mit mir. Ich blende dir unten den Link ein unter www.petralesacher.com. Kannst du dir ein unverbindliches Gespräch mit mir aus, äh, eintragen. Und wir setzen uns gemeinsam hin, wir schauen uns an, ob diese Möglichkeit auch für dich geeignet ist. Wenn ja, dann starten wir gemeinsam durch. Wenn nein, dann hast du ja nichts verloren. Und... Ich wünsche dir alles, alles Gute. Schreib mir doch in die Kommentare noch, wie es dir so ergeht im Familienalltag, jetzt, wo es wieder mit der Schule begonnen hat oder beginnen wird. Und ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und wenn du nächste Woche wieder dabei sein willst, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Bis dahin, alles, alles Gute, deine Petra.